Don Quixote 14. Don Quixote fordert den König der Wüste. »Komme, was da wolle! Ich fühle Kraft in mir, selbst mit dem leibhaftigen Satanas anzubinden!« Don Quixote sagte dieses mit tiefem Brustton und reckte sich gewaltig dabei. Sancho Panza wußte, daß sein Herr nach der Verzauberung seiner Gebieterin, der Dulcinea von Toboso, allen bösen Geistern und Zauberern den Tod geschworen hatte und von neuer Abenteuerlust beseelt war. »Lieber will ich mit einem Schockaffen zusammen in einen Käfig gesperrt werden, als Euch, edelster Ritter aller Zeiten, weiter zu folgen, wenn Ihr jetzt sogar mit dem leibhaftigen Satanas streiten wollt!« Mittlerweile hatte sich ihnen ein mit Fahnen geschmückter Karren genähert, und es zeigte sich, daß es ein fahrender Käfig war, in dem ein gewaltiger Löwe wild seine Mähne schüttelte. »Wer seid ihr, Leute? Wohin geht ihr? Zu welchem Zwecke führt ihr in diesem Käfig ein solch gefährliches Untier mit euch?« fragte Don Quixote. »Herr?« antwortete der Fuhrmann. Ich transportiere für seine Majestät dieses Prachtexemplar von einem Löwen, den der Statthalter von Uran dem König zum Geschenke sendet. Ist dieser Löwe stark und mutig genug, um sich mit mir in einem Kampfe zu messen? rief Don Quixote, indem er die Bestie im Käfig mit herausfordernden Augen maß. Öffnet das Gitter und zieht euch zurück!« hier, mitten auf dem freien Felde, will ich mit dem König der Tiere kämpfen und ihm zeigen, welch tapferer Geist Don Quixote von La Mancha innewohnt, dem Ritter von der traurigen Gestalt. Öffnet, sage ich, heraus mit der Bestie, die mir der Herrscher Spaniens selbst in den Weg schickt, um meinen Mut zu erproben.« Sancho Panza hatte seinem Herrn hinten in den Rüstriemen gefasst und versuchte, ihn zurückzuziehen. Ich bitte Euch, um Gottes Willen, der Löwe wird Euch unfehlbar in Stücke zerreißen! Hinweg, du jämmerlicher Tropf! schrie der Ritter. Du fürchtest dich vor diesem Tiere, du weiche Butterkuchenseele! Mit diesen letzten Worten war Don Quixote von seiner Rosinante gesprungen, stürzte auf den Käfig zu und riß so heftig an der Kette der eisernen Gittertür, daß diese aufsprang. Bei diesem tollkühnen Unsinn hatten sich Sancho Panza und die beiden Wächter zusammen auf die Rosinante geschwungen und waren, gefolgt von dem Fuhrmann, mit Pfeiles Schnelle in den Wald gesprengt und im Nu hinter den Bäumen verschwunden. Don Quixote war Schritt für Schritt zurückgegangen, um das furchtbare Raubtier auf freier Bahn zum Kampfe zu erwarten. Er deckte seine Brust mit dem Schilde, zückte sein Schwert, und empfahl seine mutige Seele der hochverehrlichen Prinzessin Dulcinea von Toboso. Sancho Panza und die Wärter waren am Waldesrand auf die Bäume geklettert und zitterten schon in Erwartung eines grausigen Kampfes. Der Löwe war dumpf brüllend aus dem Käfig hervorgesprungen und hatte sich nach Katzenarten niedergeduckt, um sich mit seinen gewaltigen Pranken auf sein Opfer zu stürzen. Sancho Panza gab seinen Herrn verloren und faltete seine Hände im stillen Gebete. Da kam Rosinante, die sich vernachlässigt fühlte und nicht recht wußte, wohin sie gehörte, in vollem Galopp zu ihrem Herrn zurück und rannte in ihrem Ungestüm direkt auf die am Boden kauernde Bestie los. Der Löwe machte entsetzt einen Satz zurück und schlich wie ein feiger Hund mit hängendem Schwanz in seinen Käfig zurück. Kein Schimpfen und Schmähen des kampflustigen Ritters konnte den König der Wüste wieder hervorlocken. So nahm dieses Abenteuer ein unblutiges Ende und klang aus in ein übermütiges Lachen.